Basis der Teilkostenrechnung ist die Auflösung der Kosten in Fixkosten und variable Kosten. Diese Auflösung kann grafisch erfolgen. Wir müssen dazu die Kosten gegen die Beschäftigung auftragen. Wir haben zwei Punkte in unserem Diagramm: bei 500 Tonnen 300.000 Euro, bei 900 Tonnen 380.000 Euro. Die Steigung unserer Kurve entspricht den variablen Stückkosten: Delta K durch Delta x entspricht 200 Euro pro Tonne. Die gesamten Stückkosten ergeben sich als Quotient von groß K und X. Bei 500 Tonnen betragen die gesamten Stückkosten etwa 600 Euro pro Tonne. Bei dieser Produktionsmenge sind die gesamten variablen Kosten 200 Euro pro Tonne mal 500, also 100.000 Euro. Damit ergeben sich die Fixkosten als Differenz zu den gesamten Kosten zu 200.000 Euro. Wenn wir unser Produkt für 600 Euro pro Tonne verkaufen, erzielen wir pro Tonne einen Stückdeckungsbeitrag von 400 Euro. Unsere Kostenfunktion lautet also K gleich 200.000 Euro plus 200 Euro pro Tonne mal X. Wir können auch die Erlösfunktion hier in grün einzeichnen, E gleich 600 Euro pro Tonne mal X. Der Schnittpunkt dieser beiden Kurven ist der Break-Even-Punkt. Wir erhalten ihn, wenn wir die Fixkosten durch den Stückdeckungsbeitrag dividieren, zu 500 Tonnen.